Mist. Ein Glück, ich war nicht da. Na gut, eine Woche habe ich noch. das was heftig. Solche Nachrichten für Kräfte auslösen können. Echt verblüffend. Naja, wäre schade, wenn die ganze Menschheit nur so funktionieren würde wie ich. Ja. Aber ich konnte absolut nicht schlafen danach und habe mir Gedanken eine Lösung gemacht. <lacht> ja, Baupläne gibt es ja mittlerweile mehr als genug im Netz. Ne? Da braucht man sich nur bedienen. Ne? Man hat die Qual der Wahl. Tja, das war die erste Wahl gewesen, die ich versucht habe. Hier ähm, Scheibe mit Magneten. Immer Nord, Süd, Nord, Süd, -Nord Süd, Nord, Süd. Ne? Ja, und dann zwei solche. Kupferhalbschlaufen, die, wenn möglich, die Magneten natürlich nicht berühren sollen. Ja, und wenn jetzt meine Kupplung hier das noch aushalten würde, dann würde das Ding auch funktionieren. Aber ja, alles etwas provisorisch. Ne? Hm. Ja, aussehen könnte es dann so. Ja, yeah. also wie gesagt, die Batterie ist nicht ganz voll. Ne? Ihr habt gemerkt, die geht ziemlich schnell in die Knie. Und die Kupplung hier dreht durch, wenn er dann hier an die Grenze kommt. Aber die Dinger werden warm. Auf alle Fälle. Äh, funktionieren tut es schon mal. Ja. Allerdings, ich weiß nicht so richtig, ob das so richtig das Energiesparendste ist. Ne? Das ist schon mal ziemlich verblüffend. Ne? Nur mit Magneten da irgendwelche Kupfohre heiß machen, aber ja, es gibt ja mehr Anleitungen. Ne? Hm. Ja, das ist ein Ding, was ich auf vielleicht gefunden habe. Ähm, da ist die Anleitung ein bisschen größer ausgeführt, da muss man Netzstrom nehmen und äh, Brücken gleich richtig, also richtig lebensgefährlich das, was die dort äh, veröffentlicht haben, haben sie also zugeschrieben, ne? also, dass es ziemlich gefährlich ist. Ja, ich wollte, ich wollte es ein bisschen ungefährlicher machen und zwar mit einem Bedini-Motor, hier mit dem kleinen und unserer altbekannte Schaltung zur Zündspule und dann betreiben wir halt mit unserer Zündspule keine Neonlampen, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben, ja, sondern wir wollen da etwas Plasma entstehen lassen, ne? das ganz dünne Ding hier vorn dran, ich weiß nicht, ob ihr das da erkennen könnt, äh, versteht mich, dass ich da ein Dreckschissglas genommen habe. Ne? Also die sauberen brauche ich selber noch. Ja, das ist jedenfalls ein ganz dünner Wolframfaden. Ist in solchen, ich glaube, in Föhnen ist das mit verbaut. Ne? Das hier ist Drahtzeug Die halten sehr hohe Temper Temperaturen aus. Ja, unten das ist äh, eine Edelstahl äh, äh, Keramiklüsterklemme. Ja? Das ist die Hälfte davon. Und dann kupferlack Kupferlackdrahtkabel dran gemacht. Ne? Ja. Ähm, oben ist Minus, unten ist Plus. Ist das so? Ja, keine Ahnung, halbsache Hochspannung jedenfalls kann ich ja hier gar nicht so richtig mitkriegen. Ne? Naja, jedenfalls Halbsache das Plasma da drin fließt dann schön. Gut, und das ist der Bedini-Motor das ist die ganze stromansteuerung dazu ich weiß noch bei vergleichbare videos schon mal gesehen hat wo man solche plasma lautsprecher bauen kann und so Ich meine, die ansteuerungen dafür die ziehen ja echt viel strom das ding hier dürfte nicht mehr also das ist hier eine 500 milliampere sicherung 0,5 ampere ne? bei 12 volt tja und da kommt die sicherung jedenfalls nicht ne? hm. Die läuft schön hoch. Hier ist noch nichts. Okay, gehen wir etwas weiter weg, dass ihr seht, wie ich das hier ran schließe. Oh. Ah ja, da schau her. Der pfießt sich jetzt wieder im Ast. Ne? Mhm. Und hier haben wir wunderschönes Plasma. Sieht nicht schlecht Ja, wenn wir das jetzt noch hinkriegen das Plasma im Wasser leuchten zu lassen, ne? hm. dann wäre das schon echt nicht schlecht. Ja, Aber das soll ja mit Hilfe von Pottasche oder Natrium Bicarbonat, auch Natron genannt, ne, funktionieren. Ein bisschen destilliertes Wasser mit dazu. Hey, was geht jetzt? Krass, heftig, auch nicht schlecht. Mal gucken, ob wir das unter Wasser hinkriegen. So, wie viel sagen Sie jetzt? Kommt hier rein? In, in, in, in, in. Ach, hier, 5 Gramm pro Liter. Potasche. Mhm. Na gut, probieren wir probier mal. ja so einfach wird es wohl nichts werden da brauche ich wohl noch etwas hilfe dabei Aszillieren tut er. wasser dürfte so ungefähr bei 70 grad jetzt sein ne? anhitzen stand da irgendwie drin aber ja jetzt habe ich die den wolfram trotz so weit runter also das Ding sogar schon fast berührt und selbst dann kommt kein Funken. Ja, ich meine, hier drin sieht es ganz schön aus. Der Strom müsste jetzt eigentlich da im Wasser fließen. Hm. Der müsste im Wasser fließen, der Strom. Ja, aber macht er nicht, er nicht? Warum?